Päckchen. Hallo Vivi, na, wie geht's? Ja, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen traurig, weil unser Boden stirbt. Oh je, yeah, wieso das? Ist das schon so alt? Nee, das liegt daran, dass wir dem Boden sein organisches Material entziehen und nicht wieder reintun. Oh ja, das ist aber wirklich blöd, jemandem nur was wegzunehmen und nicht wieder zurückzugeben. Was ist denn organisches Material und wer klaut das? Also, das ist so. Der Boden besteht aus Sand oder Kies oder Lehm, Luft, Wasser und organischem Material. Das organische Material kommt von toten Blättern, von Essensresten oder von tierischen Abfällen wie Kuhmist. Und daraus entsteht Humus. Das ist die ganz dunkel schwarze Erde, die in den ersten 30 bis 40 cm des Bodens ist. Und aus diesen 30 bis 40 Zentimetern kommt praktisch unser ganzes Essen. Deswegen wird er auch Mutterboden genannt. Wenn wir die Nahrung ernten, dann nehmen wir aus dem Boden das organische Material raus und wenn wir es nicht wieder rein tun, dann wird der Boden mehr und mehr zu Sand und das stirbt. Also, ja, das verstehe ich, was da passiert, aber es gibt doch immer noch Laub und Essensreste und Schiss. Wieso landet das jetzt nicht mehr im Boden? Und passiert das nur hier oder auch noch anderswo? Nee, auch anderswo. Sogar überall auf der Welt. Es ist so, dass schon auf der ganzen Welt mehr als die Hälfte des Bodens degradiert ist, also zu Sand geworden ist. Deswegen spricht man von Wüstenbildung. Im Sand kannst du keine Nahrung anbauen. Und die Vereinten Nationen sagen sogar, dass wir nur noch 45 bis 50 Jahre an Boden für Landwirtschaft haben. Und sie sagen auch, dass der Boden, den wir jetzt aufbrauchen, eigentlich für die Kinder ist, die noch geboren werden. Oh yeah! Das heißt, in Zukunft haben die Kinder zwar ganz viel Sand im Sandkasten zum Spielen, aber nichts mehr zu essen. Ja, genau. Und wir Menschen sind auch nicht die Einzigen, die den Boden brauchen. 87% aller Lebewesen auf der Erde sind vom Boden abhängig. Bestimmt hast du mal gehört, dass die Biodiversität zurückgeht und 80% der Artenvielfalt hängt tatsächlich vom Boden ab und wohnt hier im Boden. Aber in den letzten 30 Jahren haben wir 80% unserer Biomasseinsekten verloren und wir brauchen die alle. Yeah. Wie kriegen wir denn jetzt das Leben wieder zurück in den Boden? Ja. Also unsere Landwirtschaft muss sich ändern. Und jetzt ist es so, dass in der intensiven Landwirtschaft der Boden gepflügt wird. Das heißt, das sind große Traktoren, die schneiden mit Rädern in den Boden rein, ganz tief, und reißen den auf. Und wenn der Boden so offen liegen bleibt, dann ist der ganz ungeschützt und vertrocknet und die ganzen Mikroorganismen, die drin sind, sterben. Mikroorganismen. Ja, die leben alle im Boden und sorgen dafür, dass die Wurzeln ihre Nahrung aufnehmen können. Das heißt, sie sorgen dafür, dass unser Essen wächst. Wow, so viele arbeiten da unten. Ja, ja, der Boden ist voller Leben. Man sagt sogar, dass in einem Teelöffel Boden mehr Mikroorganismen stecken, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt. Wir haben ja hier sogar einen Teelöffel. Guck mal, hier sind mehr Mikroorganismen als Menschen auf dem Planeten. Wow. Ja. Und denk auch mal an die vielen Regenwürmer. Die machen Platz im Boden und sorgen dafür, dass die Wurzeln richtig wachsen können. Also ohne Würmer können wir auch nicht leben. Und der Boden ist die größte lebendige Einheit, die es überhaupt gibt auf dem Planeten. Oh Mann. Und diese große, lebendige Einheit, die stirbt jetzt? Ja, genau. Es wird gesagt, dass schon in den nächsten 20 Jahren 40% weniger Essen produziert werden kann. Und bis dahin sind wir 9,3 Milliarden Menschen. Ja. Das heißt, dass mehr Menschen hungern und ihr Land verlassen müssen. Und es gibt Bürgerkriege, wenn es nicht genug Nahrung gibt. Das wird gar nicht schön. Hey, hey. Das heißt, in Zukunft werden sich immer mehr Menschen um immer weniger Essen streiten. Meinst du, das passiert nur in armen Ländern? Nein, überhaupt nicht. Ähm, zum Beispiel in den USA, im reichsten Land der Welt, ist schon über die Hälfte des Bodens gestorben. Und da werden auch Hungersnöte vorausgesagt. Und hier bei uns? Sieht es auch nicht so doll aus. 70% der Böden in Europa sind als ungesund eingestuft worden. Das heißt, sie haben weniger als 3% organischen Inhalt. Man sagt, dass vom Anfang des letzten Jahrhunderts, also in den letzten 100 Jahren bis jetzt, Nährstoffe im Essen um 90 Prozent zurückgegangen sind. Kannst du dir das vorstellen, wir haben nur noch 10 Prozent an Nährstoffen im Essen. Also zum Beispiel, wenn du früher eine Orange gegessen hast und jetzt die gleiche Menge an Vitaminen haben willst, dann müsstest du heute acht Orangen essen. Kannst du dir das vorstellen, jeden Tag acht Orangen zu essen? Naja, also das klingt ja zunächst mal ganz lecker, Bloß, wenn ich schon acht Orangen im Bauch habe, dann ist da gar kein Platz mehr für ein anderes Essen. Und vielleicht brauche ich noch andere Nährstoffe als das, was in der Orange stickert, oder? Ja, klar brauchst du noch andere Nährstoffe. Aber wenn der Boden nicht gesund ist, dann kann er uns diese Nährstoffe eben im Essen nicht geben. Und wenn unsere Nahrung nicht gesund ist, dann geht es uns auch nicht gut. Klar, dann gibt es Mangelerscheinungen und dann wird der Mensch krank. Ja, genau. Aber wenn der Boden gesund ist, dann kann er so viele tolle Sachen machen. Also zum einen gibt er uns unsere ganze Nahrung. Dann sorgt er für die Biodiversität. Und der Boden kann auch riesige Mengen an Wasser speichern und sorgt dann dafür, dass es keine Überschwemmungen gibt oder keine Dürren, wie wir sie jetzt in Deutschland haben. Und ganz wichtig ist auch, dass der Boden der größte Speicher für Kohlenstoff ist. Mhm. Es gibt mehr Kohlenstoff im Boden als in der Atmosphäre, bis jetzt zumindest. Aber wenn wir den Boden aufreißen, dann kommt der ganze Kohlenstoff raus in die Atmosphäre und erwärmt unseren Planeten. Und dann haben wir einen Klimawandel. Das heißt, wenn wir den Boden regenerieren, können wir auch den Klimawandel aufhalten. Das klingt ja prima. Also wenn wir den Boden retten, dann retten wir das Klima und auch die Menschen im Grunde. Wie können wir das umsetzen? Wir sollten sofort was tun. Ja, auf jeden Fall. Die EU-Kommission hat jetzt eine Befragung rausgebracht, wo sich Bürger äußern können zu einem möglichen Gesetz, das den Boden schützt. Und es ist allgemein ganz wichtig, dass so viele Menschen wie möglich über den Boden Bescheid wissen und sich dazu äußern. Weil in Demokratien ist es so, dass die Politiker sich danach richten, was die Mehrheit der Menschen will. Und eine ganz einfache Möglichkeit, um das zu machen, ist, sich auf Safe Soil als Earthbody zu registrieren, also als Freund der Erde. Und dann investierst du ein paar Minuten am Tag, um die Nachricht zu verbreiten. Und äh, du kannst auch an Politiker schreiben. Oder Kinder können Bilder malen und die abschicken. Also der Kreativität sind gar keine Grenzen gesetzt. Und das findest du alles auf der Webseite von Safe Soil. Und die ist www.safesoil.org. Wenn wir jetzt was tun, können wir den Boden nämlich noch retten. Prima, ich werde jetzt erst Buddy. Da freue ich mich drauf. Super Päckchen, da freue ich mich auch. <lacht> Schlapp ein.